Hallo liebe Rasenfreaks Herzlich Willkommen zum zweiten Video nach dem Urlaub. Ich bin immer noch ein bisschen unrasiert. Ich weiß, es tut mir leid Aber das hier steht vor der Tür yeah. Und wir müssen das Gerät hier jetzt mal ganz schnell auspacken Ja, ich habe ja in diesem Video hier über das Thema Lüften und äh, Stängel im Rasen gesprochen und über das Problem, dass man eigentlich diese waagerecht wachsenden Grashalme hochreißen, hochbürsten oder auch zerkleinern muss, dass es dazu Grumer gibt. Ja, und dann habe ich mich nach Grumern äh, schlau gemacht und habe äh, eine Firma gefunden, die Firma Turf Pro. Und die Firma Turf Pro stellt Geräte her für den Profibereich und die hat solche Grumer wie dieser Australier sie auch verwendet. Und na ja, da wollte ich ja seinen kaufen. Er ist ein bisschen teuer. Aber ich gesagt, nee, kaufe ich nicht. Und dann hat die Firma gesagt, aber Rasenfreak, du darfst ihn testen. Yeah! yeah! Na dann packen wir ihn mal aus. Ich glaube, ich brauche ein Messer. Das fängt ja schon mal gut an. Das fängt ja schon mal gut an. <lacht> cool. Das fängt ja schon mal gut an hier, Schatzi. Cool. Gleich eine Mütze. Ja, nee, aber das ist eine coole Nummer. Ein Gerät zum Testen. Ja, und nicht, dass ihr euch wieder wundert, wenn ich was gestellt bekomme dann muss ich es nach dem deutschen Mediengesetz als nee, wo ist es jetzt <lacht> als Werbesendung deklarieren. Das lässt sich nicht ändern. Und äh, ich finde es einfach nur super cool, dass ich die Möglichkeit bekomme, solche Geräte zu testen. Und ich hoffe, ihr findet das auch super cool. Und ihr könnt das mal gerne auch kommentieren. Ich kann mir nicht so ein Gerät mal eben kaufen, um daraus dann keine Werbesendung zu machen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist eine coole Nummer. Und ich glaube, ihr findet das auch ganz cool. Aber schreibt in die Kommentare mal äh, zu dem Thema vielleicht etwas. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt packen wir das Ding aus. Na, das sind ja fette Räder. Was ist denn das für eine Maschine? Tja, das wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Machen wir es ganz schnell. Der Groomer kann auch auf einen Spindelmäher umgebaut werden. Deswegen hat die Firma auch ein Spindelmesser. Zugepackt. Mal sehen, ob wir das machen. Das weiß ich noch nicht. Jedenfalls hier ist Untermesser und Spindel dran. Ich spüre es zumindest, dass es eine Spindel ist. Kann man da wo reingucken? Oh ja. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, kann man auch als Spindelmäher verwenden. Spannend. So nur mal schnell den ersten Eindruck kriegen hier. Ja. Wie die Schwitzwasser hier werden. Wir hatten heute so eine brutale Hitze, 33 Grad. Seit Tagen schon. Mein Rasen sieht fantastisch aus dass der diese Hitze jetzt übersteht. So, aber wir noch mal in Ruhe reden. Also diese Kaliumdüngung, diese Stressmanager-Düngung, die war wirklich nicht schlecht. So, ich will mal kurz gucken, was das hier ist. Ah, eine gerillte Rolle. Schick. Cool. Sehr cool. Gerillte Rolle. ganz easy ha! hey hey ui krasses Pferd hier im Schatten <lacht> Knallfolie Hei ja ja das ist ein Grumer krasses Pferd mega hier ist noch was oh eine Einstelllehre da gibt es denn sowas eine Einstelllehre fürs, für die Spindel und auch für den Gruma ja, das finde ich ja richtig cool, dass sowas mitgeliefert wird ja das ist cool, Honda Motor auch gut nett hier mit so einem so ein Knötchen. <lacht> mit dem Knödchengesicht. <lacht> Na Wahnsinn. Wie die das unten? Ach, das ist nur der. Ah ja. Blech. Nein, nicht. K äh, Metall, nicht Blech. Oh, ist eine Knallfolie. <lacht> Heiß. Heiße Nummer. Die werde ich wahrscheinlich trennen müssen. Hier. Nein. Nein. Wahnsinn. Ist das Licht noch gut, Schatz? Oh. 2019 hergestellt. Guck an redford view in south Africa. genau freaks protea ist eine südafrikanische spindelmäher und rasenmäher und gruma marke äh, uh, bewegt sich total spannend und ja wir werden das ding natürlich ausgiebig testen das mache ich noch mal als letztes hier Kabel durchschneiden. Richtig, unsichtig. Nicht klar. Ups. Oder gefallen. Ach so, den muss man wahrscheinlich hier noch ein bisschen runterstellen. Sonst klappt der dagegen. Nee? nee, passt. Funktioniert. Ist das so unter dem Rechts. Rechts. Rechts. So das rechte Fach rein. Nein, nicht Ach weg. da. So weiß ich auch nicht. Ich glaube, die saß dazwischen. So als Zwischenscheibe. Jetzt ja. kann man noch mal in Ruhe machen. Ganz anderes Design, als das, was man so kennt. Cool, dann nehmen wir es mal runter. Jetzt habe ich ja glücklicherweise meinen Sohn dabei. Den man eben fest Aber die ist gar nicht so schwer. Geht? Nee. Geht nicht? Nee. Wer? Komm, komm, komm Halt. Halt, hast du? Oh. oh. oh. 70 Kilo. Hätte ich vorher sagen sollen. <lacht> Dankeschön. So, bin fertig. Okay. Gut, hey Bradfix, das ist also ein Gruma. Da werden wir im nächsten Video noch mal einiges zu sagen, warum das sinnvoll ist. Vielleicht sinnvoll ist, ein, ein separates Gerät äh, als Gruma zu äh, benutzen und nicht die Gruma-Einheit direkt am Spindelmäher dran zu haben. Riese Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt kein Spindelmäher hat. Könnte man natürlich dann auch mit einem Sichelmäher arbeiten und dem Grumer. Ja, danke fürs Zuschauen und abonniert mich, damit ihr immer die neuesten Videos nicht verpasst. Ne, hier oder da, irgendwie da unten. <lacht> Müsst ihr mal gucken, dass ihr nicht die neuesten Videos verpasst. Denn es geht hier jetzt locker weiter mit vielen spannenden Videos vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen. Ciao. <lacht> ja.